Wie hoch sind die Schulden von deutsch Der Bürgermeister behauptet ja, er hätte die Schulden reduziert. Ich zitiere aus seiner Aussendung. Seit dem Amtsantritt im Jahre 2005 konnte Bürgermeister Quirkst den Schuldenstand trotz der Umsetzung zahlreicher Projekte wie dem Schulneubau etc. um 5,1 Millionen reduzieren. Wir machen den Faktencheck. Dazu nehmen wir den Voranschlag zur Hand, den der Bürgermeister im Dezember dem Gemeinderat vorgelegt hat und den der Gemeinderat beschlossen hat. Das heißt, seine eigenen Zahlen. Dort finden wir auf Seite 9 die Entwicklung des Schuldenstandes, der im heurigen Jahr 2020 bei 16,6 Millionen zu liegen kommt, und auf Seite 12 die Entwicklung der leasing die aus dem Schulneubau resultieren. Wenn wir diese Zahlen in einer Grafik zusammenfassen, dann sieht das so aus und wir sehen, dass wir bei 21,2 Millionen Euro zu liegen kommen. Von einer Reduktion kann also keine Rede sein. Im Gegenteil, die Schulden sind sogar um die Hälfte gestiegen. Wir meinen, ein Bürgermeister sollte mit den Zahlen ehrlich sein. Daher am 26. Jänner, Liste 3, wir für deutsch Wagram.